Es gibt was, was noch ganz ehrlich ist. Finde ich. Weiß also, nicht, was ich davon heute. Halt. Und jetzt muss ich noch eine äh, kurze äh, äh, Richtung machen, weil wenn man so über die dunklen Seiten des Lebens sinkt, dann geht das eigentlich nur dann, finde ich, wenn man Hoffnung hat, dass sich was ändert. Wenn ich keine Hoffnung habe, dass sich was ändert, dann tut es echt weh. So kann ich quasi fast ein bisschen drüber lachen. Jedenfalls gibt es nur eine echte Sache, die diese Welt erlösen kann. Und das ist die Liebe. Und damit meine ich nicht so dieses pumpende Herz und so. Das ist auch schön, das ist wichtig und gut. Damit meine ich nicht die Liebe, die irgendwie da so ständig besungen wird, Boy meets Girl und so weiter. Sondern da meine ich die Liebe, die, übrigens auch gut, wenn Boy meets Girl, ja. Also da meine ich die Liebe, die über das hinausgeht, die tiefer geht, die dort drinnen eigentlich gar nicht entstehen kann, sondern eigentlich uns geschenkt werden muss dass wir dann Menschen lieben, die man normalerweise eigentlich nicht lieben würde. Die Liebe des Himmels. The law of love. Wenn du gibst, kommt wieder was zurück. Ein bisschen Echo war ganz gut da jetzt. song a sound at the right place with the perfect harmony with a friend in some way In dem Gedanken schicken wir euch nach Hause als Gesetz der Liebe, du gibst ohne etwas zu erwarten und du bekommst sicher zurück. Ein universelles Gesetz der Liebe. Ich kann es nicht von mir selbst, aber der Himmel gibt deine Kraft dazu, zu lieben und dann zurückzubekommen. Das ist so der typische Abschluss eines Konzerts. Da wird eine Spannung aufgebaut und ganz zum Schluss kommt nur der Refrain ganz klar, cool, oder? We come to fill a lover's arms, we come to be his princess, we come to share our lives. We come to fill a lover's arms, we come to be his princess, we come to be the law of love. Gute Nacht, uns ganz lang ausquetten